Meine Soldaten, wir haben in den letzten Tagen die schwersten Seiten durchgemacht. Ich muss sagen, dass es eine Sauerei war. Wir trinken darauf so, aber wir scheiterten. Die meisten von uns wurden im Einsatz getötet. Ich glaube, dass es einige ihrer Freunde gibt, die ebenfalls getötet haben. Aber wir haben die Pflicht, unser Haus und Land zu schützen. Wenn wir heute gehen, werden wir morgen das ganze Tarkostein verlieren. In diesem Moment sind alle Opfer verschwendet. Wir hatten ihre Versorgungsleitungen gekappt. Jetzt sind sie keine Möglichkeit zu gewinnen. Unser Sieg ist in Sicht. Früher wollte ich nach Wonkerstein und Darkostein reisen, und das tue ich auch. Sie sind gute Orte, und die Leute lebten glücklich dort. Jetzt bin ich der Herrscher von hier geworden. Antworten! Wofür kämpfen wir? Was ist der Zweck unseres Handelns? Tag, das ist gerade jetzt, in diesem Moment, wir werden die Faschisten durchbrechen! Bröt, Soldaten, Wut, Kämpfer, alles für unser Schmiedhofland! Urra!